Zeit ist reif, wir müssen reden. Das Klima wird's uns sonst nicht vergeben. Doch du willst nichts von Kernkraft hören, oder? Atomkraft? Nein, danke! Die Bewegung, Bewegung ist, ist neu, ihr Zeichen ist U. Ist es muss sich was ändern, vielleicht bist es du. Das Klima, Klima braucht eine Antwort. Antwort, sie lautet Kernkraft. Nein, das ganz sicherlich. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Hallo, Nuklear. Doch, Baby hier schon mal, wir haben gestritten, wir hatten die Wahl. Doch Kohle schien uns als das kleinere Übel. Hätten halt in neue Bahn mehr ausgebaut. Doch Kohle bis St. Nimmerlein, Nimmerlein, das kann's doch wohl nun echt nicht sein. Millionen Luftverschmutzungstote jährlich. Ja, aber die sind wenigstens nicht hallo verstrahlt. Nuklear. Hallo Nuklear, hallo Nuklear, hallo Nuklear. Schonkraft, nein danke, wir sagten es alle, das Meer steigt, Inseln sitzen in der Falle, doch du gibst einen Scheiß auf die Fidschis oder? La, la, la, la, la, la. Die, die Antwort scheint, scheint ach so, so beschwerlich, beschwerlich. Alles, alles fürs Klima, Klima oder doch, doch nicht ehrlich, nicht ehrlich. Wind, Wind und, und Sonne. Stromspann und Atomkraft Atomkraft? Nein, danke! Hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Hallo Nuklear. Hallo Nuklear Hallo Nuklear Hallo Nuklear Hallo Nuklear Und überhaupt, bei Windstille, da gibt's doch Batterien. Alles kein Problem. Die größte Batterie der Welt, Kalifornien hat sie bestellt, und Remmingen lädt sie auf in der knappen Stunde. Halt ist sie zwei Minuten, ist sie leer? Die Wälder brennen in Kohlekraftwerken, weil wir dies als nachhaltig werden. Und alles wegen unserer Strahlen Hallo, Ach Mensch! Technik ist jetzt ausgereift, es wäre gut, wenn ihr eins begreift, nüchtern verglichen war sie schon immer sehr gut. Das habt ihr uns früher auch erzählt. Die Unfälle haben uns alle erschreckt, inzwischen hat die Wissenschaft entdeckt, Kernkraft etwa so tödlich wie Wind und Solar. Hallo, nun, Hallo, du Also lasst sie weiterlaufen, bevor es bereut. Es ist das Richtige.